Wir waren zwar einmal ähm, hier bei uns in, in äh, Mariendorf in den Park spazieren und äh, gestern hatten wir uns äh, den Luxus geleistet, im Fahrdienst in den Berliner Zoo zu fahren. Für äh, die Tiere geht, denn äh, manche Tiere sind natürlich um die Zeit nicht mehr draußen, die ganzen Affen waren nicht da. Es war schon etwas bedrückend und ein Eis oder auch mal ein oder so, hätte man auch gerne kaufen können. Michael Stegemann ist 66 und sitzt im Rollstuhl. Seit einem Jahr ist seine Frau Gabriele in Rente. Die beiden sind immer gerne unterwegs gewesen. Jetzt haben sie viel Zeit und wollen diese nutzen, wieder mehr reisen. Aber eine einzige Treppe kann kurz vor dem Ziel das Aus der Reise bedeuten. Oder zumindest für ziemlich viel Stress sorgen. Deshalb reist Michael gerne mit der Fürst Donnersmack Stiftung. Seit Jahren organisieren wir Reisen für Menschen mit Behinderung. Wir kümmern uns darum, dass alles reibungslos und barrierefrei abläuft. Wir haben sehr verschiedene Angebote. Wir haben ein eigenes Programm an Tagesfahrten und Reisen über das Jahr verteilt für Menschen mit Behinderung und deren Angehörige und Freunde. Wir beraten Berlin-Touristen mit Behinderung, was sie hier in der Stadt machen können. Und wir organisieren die Reisen für unseren Betreuungsbereich, also sprich für die Klientinnen und Klienten und Bewohnerinnen und Bewohner der Stiftung. Wenn die eine Reise machen wollen, gibt es ein spezielles Konzept, was auch gerade überarbeitet wird. Und die Reisen organisieren wir dann auch. Sorglos reisen und Corona, das passt leider überhaupt nicht zusammen. Immerhin bis in den September haben wir noch ein paar Touren in Berlin gemacht. Michael Stegemann und seine Frau waren jedes Mal dabei. Aber dann wurde uns das Risiko für unsere Gäste zu groß und wir haben alles abgesagt. Also, die Situation ist ähm, eigentlich so, dass die von meiner Frau und mir gerne besuchten sowohl ähm, Spaziergänge durch Berlin als auch War eben, ob nur Meißen oder gab auch ähm, hier in der Ringbachmühle äh, gibt es ja da immer das Gänsebratenessen, das, das ist deswegen abgesagt worden, weil man halt eben da nicht hinkommt. Aber die Erfahrungen, die Michael Stegemann und andere Gäste auf den Ausflügen mit uns gesammelt haben, sind auch für uns wertvoll. Die Idee, ein Tourenguide für Berlin mit Tipps von diesen Menschen, damit können auch andere aktive Rollstuhlfahrer Berlin erkunden. Irgendwann, wenn es kein Corona mehr gibt. Da möchte auch Michael Stegemann endlich wieder reisen. Bis dann schreibt er für uns alles auf und geht mit Frau Gabriele spazieren.